Was ist der Unterschied zwischen gültigen Prozenten und Gesamtprozenten? Zunächst mal kurz die Definition. Gültige Prozente sind die Prozentwerte, die auf den Fällen mit gültigen Werten basieren. Und die Gesamtprozente sind die Prozentwerte, die auf der Gesamtzahl der Fälle basieren. Was heißt das in diesem Beispiel aus dem letzten Video hier? Wir haben eine Variable, die die Ausprägung 1 und 2 hat. Hier haben wir nochmal die Ausprägung 1. Also insgesamt haben wir hier drei Fälle mit gültigen Werten. Außerdem haben wir vier Fälle, in denen wir fehlende Werte vorliegen haben. Zum einen ein System definiert fehlenden Wert und dann drei Fälle, minus 1, minus 2 und 5. Das sind jeweils Werte, die wir im letzten Video zu fehlenden Werten umkodiert haben. Wenn wir jetzt eine Häufigkeitstabelle erstellen für diese Variable bar 1, also tabulate bar 1 hinschreiben, dann passiert Folgendes. Ich führe das zusammen mit der Definition der fehlenden Werte aus. Und Dann sehen wir in der Ausgabe, dass sich diese Häufigkeitstabelle nur auf drei Fälle bezieht. Und zwar sind das die drei Fälle mit gültigen Werten. Man sieht also, wenn man fehlende Werte definiert hat und dann eine Häufigkeitstabelle erstellt, dass sich diese Häufigkeitstabelle nur auf die gültigen Werte bezieht und somit die gültigen Prozente enthält. Wie kann man jetzt die Gesamtprozente bekommen? Dafür kann man folgenden Befehl eingeben. Tabulate var 1 Missing. Diese Missing-Option wird im Video zu den Häufigkeitstabellen noch mal genauer dargestellt. Sie bewirkt, dass auch die fehlenden Werte mit angezeigt werden in der Tabelle. Ich führe das einmal aus das hier mal Ausgabe an Jetzt sehen wir, dass sich die Häufigkeitstabelle hier auf sieben Fälle bezieht. Das heißt, wir haben dort sowohl diese gültigen Werte drin, als auch die ganzen fehlenden Werte. Somit sind die Prozentwerte, die ich hier jetzt ablesen kann, Gesamtprozente, da sie sich auf alle Fälle im Datensatz, nämlich hier sieben Fälle beziehen. Man kann also sagen, die gültigen Prozente, hier 66,67% beziehen sich hier auf die drei Fälle mit gültigen Werten. Die Gesamtprozente, hier für die Ausprägung 1, 28,57%, beziehen sich auf die Gesamtzahl der Fälle, das sind hier 7.